Weihnachtsteil sieht man in und um Schrumhausen etwas Ungewöhnliches. Kinder, die aufgeregt und freudestrahlend Geschenke abgeben. Die Kinderhilfe Litauen startet jeden Advent einen Konvoi in den Baltikstaat mit Geschenken von Kindern, für Kinder und allem, was dort sonst noch benötigt wird. Und das ist nur eine von vielen Aktionen. Vergangenen Freitag feierte die Hilfsorganisation 25-jähriges Jubiläum. Clemens schmidt war dabei. Er hat die Kinderhilfe Litauen vor 25 Jahren gegründet. Manfred Schwark war Ende des Zweiten Weltkriegs nach der Flucht aus Ostpreußen selbst von einer Familie in Litauen aufgenommen worden. Aus Dankbarkeit rief er 1994 die Hilfsorganisation ins Leben. Nach seinem Tod vor fünf Jahren übernahm seine Tochter die Leitung und führte die Organisation als das fort, was ihr Vater vor einem Vierteljahrhundert begonnen hatte. Wir sind ein Verein von mittlerweile 55 Mitgliedern. Wir sind alles engagierte, tolle Menschen, die sich auf die Fahne geschrieben haben, einfach den Kindern in Litauen viel Freude zu bringen. Sei es in Form von Weihnachtstüten, aber auch viele Spielsachen, Kleidung, Fahrräder, wir renovieren Räume in den unterschiedlichen Einrichtungen, bauen Spielplätze, einfach, dass es den Kindern dort besser geht. Im Laufe der Jahre hat sich um die Organisation eine große Zahl von Freunden und Unterstützern gebildet. Die kamen am vergangenen Freitag in Weidhofen zusammen, um das 25-jährige Jubiläum zu feiern und das erreichte noch einmal Revue passieren zu lassen. Und Gesprächsstoff gab es mehr als genug. In den vergangenen Jahren war eine ganze Reihe von Highlights dabei, darunter natürlich der fast alljährliche Vorweihnachtskonvoi ins Kinderheim nach Kaunas, aber auch die ein oder andere ungewöhnliche Aktion zu Hause. Mein Papa hat einen Weltrekordversuch im Simultanküssen initiiert in Schrobenhausen. <lacht> Leider haben die Schrobenhausener damals waren noch sehr zurückhaltend und haben viele zugeschaut, anstatt sich ähm, zu küssen. Aber es war ein Wahnsinnsevent, das ganze Wochenende. Auch außerhalb von Schrobenhausen hat der Verein mittlerweile eine Fangemeinde und eine ganze Reihe tatkräftiger Unterstützer. Eine Gruppe abenteuerlustiger Allgäuer hat vor ein paar Jahren eine besonders ambitionierte Aktion gestartet. Die Baltic Sea Rally steht unter dem Stern einer Hilfsorganisation. Jedes Team, das sind 300 Teams mitgefahren in dieser Rally, und jedes Team konnte auch selber irgendein Hilfsprojekt unterstützen. Wir sind dann übers Internet, wo wir gesucht haben, irgendwelche Hilfsorganisationen oder irgendwelche Dinge, die auf dem Weg sind sind wir auf Evas Adresse gestoßen, haben Eva angerufen letztes Jahr und sie war total begeistert. Die konnte uns erstmal gar nicht zuordnen. und erstmal gesagt, ja, wer seid denn ihr? Ja, wir sind rallye und äh, wir fahren nächstes Jahr durch Litauen durch. Wir äh, würden gerne euch unterstützen über irgendeine Hilfsaktion. Sie hat uns dann entsprechend auch gesagt, was die Leute brauchen. Es war damals, also letztes Jahr, Schulmittel. Äh, und alles, was sie in der Schule so brauchen konnten, oder auch ganz banal äh, Waschmittel, äh, Shampoo, äh, was sie nicht hatten zu der Zeit. Das haben wir alles eingepackt in große Koffer und unsere Dachboxen. Wir haben das Ding mitgenommen auf der ganzen Rallye und haben sie in den dann abgeliefert. Eine regelmäßige Anlaufstation für die Kinderhilfe ist Kaunas. Hier gibt es unter anderem eine Schule für behinderte Kinder. Die brauchen nicht nur spezielle Betreuung, sondern auch besonderes Equipment. Das gibt es nicht überall. Aber der Verein wurde dennoch fündig. Für die behinderten Kinder im Rollstuhl braucht man ein Spezialfahrzeug, das ein bestimmtes Schienensystem hat und Befestigungsmöglichkeiten. Und das gibt es eben nicht von der Stange zu kaufen. Wir haben uns jetzt... Auf den, äh, Wir haben uns jetzt in, in die Richtung bewegt, dass wir von, einem professionellen, äh, Trans, von einer professionellen Transportfirma hier in der Gegend äh, eben ein gebrauchtes Fahrzeug erworben haben. Es war ein bisschen eine abenteuerliche Aktion, weil es gar nicht so einfach. Die Wohlfahrtsverbände verkaufen normalerweise keine Fahrzeuge. Die fahren sie halt, bis sie wirklich kaputt sind. Äh, dann gibt es hier in unserer Gegend eben viele Fahrzeuge, die nur zwei Plätze haben für Rollstühle. Und wir haben dann glücklicherweise jetzt eins gefunden, das wirklich vier Plätze hat mit Gurtsystem in einem sehr guten technischen Zustand, sodass wir das auch wirklich ganz ruhig nach Litauen jetzt weitergeben können. Morgen wird das Fahrzeug beim Eichacher Filmfestival offiziell überreicht. Und kurz vor Weihnachten reiht es sich dann ein in den Konvoi zu den Kindern nach Litauen.